Hallo! Einige von euch wissen, dass ich schon seit langer, langer Zeit hier auf YouTube zu finden bin. Ich habe eben mal nachgeguckt. Es sind jetzt fast zehn Jahre, die ich immer mal wieder mehr und weniger Videos hochgeladen habe. Und ich bin ebenso durch meine alten Videos gegangen und habe den 50 Facts About Me Tag gefunden. Also ein Tag. Früher gab es mal Tags. Ich denke, das muss ich euch jetzt nicht erklären in denen man einfach Fragen beantwortet hat oder wie in diesem Fall musste man zum Beispiel 50 Fakten über sich erzählen. Und da das schon so lange her ist und ähm, mich selbst total interessiert hat, was da meine Antworten waren und ich dieses äh, Video, diese Art von Video letztens bei Mirella gesehen habe, mir relativ egal, und das so lustig und spannend war, dachte ich mir, ich gucke mir das Video einfach nochmal mit euch zusammen an und erzähle mal, was noch so zutrifft auf mich von diesen 50 Fakten und was sich in der Zwischenzeit verändert hat. Denn das ist tatsächlich eine ganze Menge, wie ich eben schon festgestellt habe. Hallo, wir machen heute zusammen den 50 Facts About Me -Tag und ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Also wenn ich das Video erstmal öffne, dann fällt mir erstmal mein Look auf, weil ich sah da einfach noch ganz anders. Also es ist sieben Jahre her, ich war da 16 Jahre alt und es war gerade so die Phase, ich hatte erst knallrote kurze Haare, dann habe ich mir die Haare knallblond färben lassen, ich hatte erst so einen Undercut, dann hatte ich so die Seiten nur abrasiert, dann ach, alles Mögliche und hier war ich jetzt gerade dabei, das sieht man gleich im Video auch nochmal ein bisschen genauer, mir die blonde Farbe aus den Haaren wachsen zu lassen. Und dementsprechend waren die Spitzen meiner Haare noch blond. Dann gab es so einen kleinen Teil, der war so ein bisschen orangelicht Da hatte ich den Ansatz nochmal nachgefärbt. Und der größte Teil war schon meine Naturhaarfarbe. Also auch ein toller Look. Aber ja, sah halt so aus. War ja auch in Ordnung. Erster Fakt, mein rechter Fuß ist ca. 2-3 cm größer als der linke. Eigentlich bräuchte ich auch verschiedene... Eine Größen an Schuhen, aber irgendwie gleiche ich es immer so aus, indem ich da vorne Watte oder so reinstecke oder Einlagen. Aber das das stimmt, das ist auch immer noch so. Ich glaube, das wird sich auch im Laufe meines Lebens nicht mehr verändern. Immer wenn ich Filme oder Videos gucke, bin ich total beeindruckt und geflasht von der guten Qualität. Also ich achte irgendwie mehr auf die Kameraführung, die Kameraqualität als auf den Inhalt. Das ist so lustig. Ihr werdet im Video noch merken, dass ich ganz, ganz oft irgendwie sage, total, mega, ähm, ich liebe, ich hasse. Das sind natürlich echt alles extreme Worte. Also immer noch auf die Kamera bei einem Film oder bei einem Video. Das macht mir Spaß, wenn ich irgendwie merke, ach da hat sich jemand Gedanken gemacht, aber dass ich da jetzt nur drauf achte, ist auch nicht wahr. Also ihr müsst das alles ein bisschen relativer betrachten. Ich liebe Erdbeeren in Kombination mit Schokolade. Also zum Beispiel gibt es diese Spieße, wo Erdbeeren drauf sind und dann wird das mit Schokolade überzogen. Und in Ecuador gab es so einen Laden, wo das extra gemacht wurde. Und ich habe mir jeden ja, Tag zwei, drei Spieße gekauft, weil ich das Aber einfach so lief. Also dieser Laden empfinde. war echt geil. Gibt es was irgendwo in Berlin? Das wäre doch mal eine Idee, oder? Obwohl ich relativ jung bin, bin ich schon mal Auto gefahren. Es war in Ecuador und da bin ich halt, also da fährt war man auch. einfach so mit. 14, 15 Auto, das ist dann normal. Cool. Ich liebe es, mir Fotos von interessanten Menschen anzugucken. Zum Beispiel habe ich ein, so ein Foto-Bildband über Lady Gaga. Also stimmt, ich habe inzwischen auch, auch meine Bildband, sehen, mein Bildbandrepertoire weiter ausgebaut. Ich kriege immer mal wieder einen geschenkt. Leider gucke ich gar nicht mehr so häufig rein. Vielleicht sollte ich das mal wieder öfter machen. Das ist echt irgendwie cool, oder? Ich liebe das Gefühl, wenn man hier so über die frisch rasierten Haare schreibt. Ja, das und stimmt. Umso kürzer, desto besser einfach toll. Aber ich habe leider niemanden in meiner Nähe, der so kurze Haare hat. Ich kann wirklich sehr, sehr stur und sehr, sehr zickig sein. Also okay, sehr. sehr. Das würde ich jetzt eigentlich gar nicht mehr so sagen. Also ich würde tatsächlich inzwischen über mich eigentlich sagen, dass ich ein relativ entspannter Mensch bin. Und ähm, vielleicht habe ich das in der Zwischenzeit abgelegt. Klar, ich kann auch zickig sein, ich kann auch stur sein, aber ich bin eigentlich kompromissbereit meiner Meinung nach und auch ja, ich muss jetzt nicht zu jedem irgendwie meinen Senf dazugeben, wenn jetzt jemand was gesagt hat, was mir nicht gefällt. Also, das würde ich ein bisschen rausziehen vielleicht. Ich liebe Koala-Bären, also keine Bären an sich, sondern diese kleinen... Oh, die hätte ich auch die schon essen lange sind mehr. So Kekse mit Schokolade drin. Die sind Falls geil. ich noch nie probiert habt dann macht es auf jeden Fall. Hm. Obwohl die sehr süß die sind inzwischen. Finde ich die echt süß. Sagen. Früher, als wir essen gegangen sind, habe ich mir immer das gleiche bestellt. Und zwar Wiener Schnitzel mit Bratkartoffeln Schuh. und einer Apfelschorle. Ganz, ganz viele mobsen ja immer rum, wenn man irgendwelche Fotos von dem macht und dann auch noch bei Facebook. Bei so Facebook? Ah, nee, das war Facebook noch ein Ding. Man kann eigentlich ziemlich cool schreckliche und hässliche Fotos von mir machen und die hochladen und das macht mir nichts aus. Ich habe schon mal Meerschweinchen gegessen und fand es wirklich sehr, sehr lecker. Ja, das habe ich tatsächlich in Ecuador gegessen. Das war auch eine interessante Erfahrung. Sehr, sehr lecker. Es hm. hat halt so ein bisschen nach Hähnchen geschmeckt, würde ich sagen. Ähm, was mich da ein bisschen verstört hat, das Bild habe ich immer noch so im Kopf, war, dass... Wir waren da mit Familienessen und da war ein Kind dabei, ein Sohn und der hat die Ohren von dem Meerschweinchen die ganze Zeit so abgeleckt, so abge... Gesundheit! So abgeknuspert irgendwie. Das fand ich irgendwie ganz schwierig. Aber das, das an sich fand ich damals gar nicht, gar nicht schlecht, das stimmt. Früher habe ich mit meiner Mama immer zusammen Latein gelernt und sie hat dabei immer Cappuccino getrunken oder irgendwas gegessen. Und dieses Geräusch, wenn sie gegessen oder getrunken hat, hat mich so aggressiv gemacht. Und wenn ich jetzt am Küchentisch sitze und ja, irgendwer isst und ich nicht, dann... Das lag aber auch eher daran, dass ich diese Lateinscheiße nicht konnte und keinen Bock drauf hatte. Und so aggressiv macht es mich ich jetzt und auch. Die hören uns ganz, ganz oft, letztens erst wieder, äh, so Chuck norris Witze an und könnten uns da wirklich stundenlang drüber kaputt lachen. Ohne mein Handy könnte ich nicht leben. Ich bin wirklich der faulste Mensch, den ich kenne. Ihr werdet sagen, ihr seid noch fauler, aber ich bin wirklich so faul, dass ich einfach manchmal auch keine Lust habe, mich zu unterhalten, weil es mir einfach zu anstrengend ist. Und wenn andere irgendwo sitzen und sich also unterhalten, faul, und ich setze da auf, dann würde ich mich, mich auch nicht mehr bezeichnen. So ich überlege gerade, so ob ich da so faul war. Faul. Also aus meiner jetzigen Sicht. Also ich bin eigentlich schon relativ aktiv. Ich merke eigentlich, dass es mir manchmal sogar schwieriger fällt, nichts zu machen, als was zu machen. Also faul finde ich jetzt eigentlich nicht angemessen. In der Grillsaison liebe ich es, mariniertes, rohes Fleisch so anzupacken. Also es gibt es ja immer so in so das und das dann da rauszunehmen und dann so ein bisschen da rumzumanschen und erst dieses Geräusch. Oh. Ihr werdet merken auch, dass in diesem Video noch öfter das Thema Fleisch vorkommt. Das war damals ein wichtiges Thema für mich. Ich esse ja inzwischen kein Fleisch mehr, von daher trifft das auch nicht mehr zu. Und ich hätte auch nicht mehr so großen Spaß daran, das anzufassen. Oder halt so zu manchen, wie ich das dann schreibe. Aber ich kann mich noch genau daran erinnern, dass ich das gut fand. Früher habe ich immer nur vom Schinken das Weiße, also ja, das, das stimmt Fett auch. Gegessen. Ich bin süchtig nach einer minigolf app die heißt Golf Stackle Light. Ich nutze keine Spiele. Ich spiele keine Spiele auf dem Wenn ich schon am Schlafen bin und dann kommt zum Beispiel meine Schwester rein und fragt mich irgendwas, dann antworte ich. Aber... Das macht so mein Unterbewusstsein, also ich kriege das nicht mit und den nächsten Morgen erzählt sie mir dann davon und ich denke so, hä, wann war das? Ja, Schlaf ist immer noch ein Thema bei mir, ob das noch so ist, weiß ich nicht, aber ich habe einen sehr, sehr guten Schlaf. Ich schlafe lange, ich schlafe tief, ich träume auch viel und ich rede auch tatsächlich manchmal im Traum oder im Schlaf. Also ähm, Schlafen war schon immer irgendwie ein wichtiges Thema für mich. Ich liebe salziges Essen. Bei mir kann am Essen super viel Salz dran sein und ich mag das gerne. Ich nehme mir jeden Tag wieder vor, viel zu lesen und mich am Ende des Tages einfach ins Bett zu legen mit einem Buch. Aber ich habe es echt das, das ist nicht mehr geworden. geschafft und irgendwie... Früher konnte ich meinen Namen noch nicht aussprechen und dann habe ich mich immer Nanny genannt. Ja. Ich liebe Matt und ähm, mit so ein paar Leuten esse ich fast jeden Donnerstag ja, haben wir's wieder, ne? gehen nach Hause und nehmen uns ein paar Brötchen mit und äh, ein Kilo Matt und dann essen wir das zu dritt auch. Also das stimmt, was ich da sage. Ähm, es trifft halt einfach jetzt nicht mehr auf mich zu. Als ich klein war, habe ich Luisa einfach alles nachgemacht und wenn sie es <lacht> nicht so hatte, dann fand ich es scheiße. Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass ich da einen bleibenden Schaden äh, von getragen habe, den ich jetzt nicht auf sie schieben will. Also es ist nicht ihre Schuld, es ist vielmehr... Ach nee. ich dachte gerade, da wäre dieser eine, der den Podcast gemischtes Hack macht. Ist er nicht. Ich glaube, dass ich mich deswegen auch heute noch ganz, ganz schwierig entscheiden kann. Also wenn ich eine Entscheidung treffen soll, dann mache ich das immer sehr ungern und sage lieber, ja, was willst du denn? Was willst du denn? Und probiere dann so ein bisschen irgendwie das zu vermitteln. Ähm, irgendwie habe ich... Ja, Entscheidungen sind immer noch schwierig für mich. Wenn wir in die Klausur schreiben und es hat gerade geschellt und jemand fragt, wie spät ist es, wie viel Zeit haben wir noch, könnte ich demjenigen wirklich alle reinhauen? Ich liebe <lacht> London extrem. und ich werde oh, irgendwann im Mai, wahrscheinlich Anfang Mai, wieder nach London fliegen. Juhu! Ich habe eine ganze Sammlung an TKKG-Kassetten und höre die wirklich immer noch. Die höre ich auch immer noch. Also nicht mehr die Kassetten, sondern ja. halt auf Spotify. Aber ich höre das immer noch zum Anschlafen. Ich kann nichts Scharfes essen, weil ich empfinde diese Schärfe immer total stark und mein Mund fängt dann direkt an zu brennen. Also egal ob es Chips sind oder so. Fleisch oder irgendwas anderes, Obwohl es Schlaf geht ein geht bisschen besser. Nicht. Wenn ich schon im Bett liege und mir dann auch die Nase putze, dann tue ich das Taschentuch immer unter das Kopfkissen, weil ich finde es einfach so praktisch oder? und Eileen zum Beispiel regt sich darüber so auf und für andere ist das vielleicht eklig, aber wo soll man es denn sonst hin tun? Ich habe Kyphose, das heißt ich habe so einen Rundrücken und mache deswegen Krankengymnastik. Yep. Ich gucke total wenig Fernsehen und es gibt ja so eine App, die heißt Alcomania und da kommen so viele Figuren aus irgendwelchen Filmen, Star Wars, Star Trek, die alles ich gar nicht mehr. und alle wissen das nur ich nicht, weil ich irgendwie kein Fernsehen gucke. Ich habe eine App auf dem Handy, die heißt Noch eine Voice App? Morphing Light und ich liebe es einfach im Bett zu liegen und da irgendwelche Sachen reinzusprechen. Ja, also das mache ich, ich auch ich nicht mehr. Leonie und ich mache Videos auf YouTube. Juhu! Oh Gott. Wie ich da gesprochen habe, das war so unecht. Und die Zähne. die Zähne da gelber als jetzt? Ich glaube schon. Ich liebe Tatort. Da ich so wenig Fernsehen gucke, wusste ich bis letztens nicht, wer Joko und wer Klaas. Ja, und da, hab damit habe ich, hab ich immer Tatort. noch Probleme. tatsächlich, Ich, irgendwie irgendwie ich Bleibt das nicht im Langzeitgedächtnis bei mir. Kleine, oder? Nein, nein, nein. Klaas ist der Kleine. Scheiße. Ich liebe Channing Tatum. Und ich liebe Magic Mike. Ja. Ich habe irgendwie eine Riechkrankheit. Alles, was ich sehe daran riecht. Das ist, immer, das ist wirklich komisch bei mir. Machen, wenn ich irgendwas ich bin sehr, sehr sehe, riechspezialisiert ich und, und da sieht man das mit den Haaren. Ich freue mich so sehr darauf, wenn meine Haare wieder wie Natur haben. Wie so ein Tiger drauf. irgendwie. Und Im Moment sieht das so scheiße <lacht> aus? Ich denke mal, ihr seht, das sieht total kacke aus. Hier so mit diesen blonden Spitzen. Ich freue mich da so sehr drauf. Ich habe eine ziemlich komische Lache und einige bezeichnen diese als Schweinsgeburt. Ich habe irgendwie die komische Angewohnheit, mir immer so an den Finger rumzuspielen oder immer irgendwas zu finden, womit ich so rumspielen das kann. Vor allem, wenn ich gerade gehe oder irgendwo stehe. Mich selbst stört das nicht, aber Leute, die mir gegenüberstehen, sind davon immer ziemlich genervt. Wenn ich von der Schule nach Hause komme, ziehe ich mir direkt eine Jogginghose ja, an. Ist jetzt zwar nicht mehr Schule, aber safe, ist, oder? Also den ganzen Tag aushalten inzwischen, inzwischen geht es tatsächlich eher darum, ziehe ich jetzt eine andere als eine Jogginghose an, um rauszugehen. Weil auch das, finde ich, hat sich so in den letzten Monaten und Wochen verändert. Zieht ihr noch Hosen an, richtige, oder seid ihr jetzt nur noch team hose Immer wenn ich zu Hause bin und einen Kapuzenpulli anhab, dann setze ich auch die Kapuze auf. Und ich liebe es auch, mit Kapuze zu schlafen. Ich liebe, ich hasse, ich hasse die ganze Zeit, ist das nicht schlimm? Man kann irgendwie von hinten nicht so richtig angegriffen werden, deswegen ich liebe das. <lacht> Noch eine Angewohnheit ist, dass ich immer im Unterricht oder bei Klausuren oder irgendwie immer die Uhr abnehme. Also ich spiele immer mit der Uhr rum. Immer wenn ich vom Bus nach Hause gehe, dann höre ich ja noch Musik und dann gehe ich immer im Takt der Musik. Immer, immer, so immer. Passt, nee, das stimmt Ziem nicht mehr. Ein, weil Ich muss immer im Takt gehen. Ich höre tatsächlich nur noch sehr selten Musik beim Gehen. Ich höre viel mehr Podcasts. Das war da einfach noch kein Ding. Ähm... Aber wenn ich Musik höre, ist es glaube ich auch nicht so. Ich liebe es so sehr, Leute zu beobachten. Ich setze mich einfach nur irgendwo in ein Café und beobachte die Leute. Das Geile ist übrigens, hier gegenüber haben wir auch ein Café. Und ähm, als man noch ins Café gehen durfte, saßen da immer Leute vor. Da habe ich auch immer alles im Blick. Also da kann nichts passieren. Ich liebe es, wenn mein Zimmer aufgeräumt ist. Wirklich, Ich fühle mich dann so wohl, aber ich bin einfach zu faul. Früher habe ich nicht nur das Weiße vom Schinkenrohr gegessen, sondern ich habe mir auch immer so Butter genommen und ja. die so roh abgeleckt. Irgendwie. Ach, das mache ich Ich nie. liebe das Kartenspiel Phase 10 und Eileen, Luisa und ich treffen uns ganz oft und setzen uns einfach irgendwo hin, holen uns tausend Sachen, die wir essen können und spielen das einfach, weil es einfach so geil ist. Ich liebe das. Kann bitte einer erzählen, wie oft ich in diesem Video Ich liebe sage? Das ist ja nicht mehr auszuhalten. Unglaublich. Ich liebe Fleisch, egal was, egal wann, ich liebe Fleisch. Ich das liebe war da so. Einfach. Und tatsächlich ist es bei mir auch immer noch so, glaube ich, dass ich das sehr gerne essen würde. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir irgendwann überlegt habe, ich mag das jetzt nicht mehr, aber ich habe mir einfach irgendwann überlegt, kann ich das noch mit meinem Gewissen vereinbaren? Vielleicht sogar noch viel weniger in Bezug auf das Tier, das dafür stirbt, sondern vielmehr in Bezug auf, Unsere Mutter Erde. Und da habe ich einfach irgendwann gesagt, nee, sorry, aber ich geht halt nicht mehr. Und alle sagen immer so, ach ja, Leonie mag ja jetzt kein Fleisch mehr, aber das stimmt, glaube ich, nicht. Also ich glaube, wenn ich es mal wieder probieren würde, würde ich es gerne mögen. Einiges, nicht alles. Ich finde es total beeindruckend, wenn man schon ganz, ganz viele Bücher gelesen hat und ich bewundere die Leute total. Wenn ich in der Schule irgendwas machen muss und das nicht perfekt hinkriege und nicht weiß, was ich machen soll, dann bin ich gleich schlecht gelaunt und motze alle an und äh, ich will das dann auch richtig und gut machen. Ja, also das ist wirklich immer noch so. Und dann entwickle ich einfach einen extremen Ehrgeiz. Aber genau das mag ich irgendwie auch. Ja, scheint so, als hätte ich da keinen 50. Fakt aufgenommen, weil ich mich verzählt habe, glaube ich. Aber das war ja auch schon so einiges. Auf jeden Fall lustig und krass, was sich alles verändert hat. Also was mir jetzt am meisten in, im Gedächtnis geblieben ist, ist wie oft ich in diesem Video so extreme Ausdrucke genutzt habe. Sehr, mega, ich liebe, ich hasse, ich könnte Leute dann in eine reinschlagen. Also heute ist das alles irgendwie so ein bisschen mehr runtergefahren. Das ist schon eine interessante Entwicklung, finde ich. Aber ist ja auch klar, dass man sich nicht mehr so ausdrückt wie früher und vielleicht auch Sachen nicht mehr ganz so wahrnimmt, wie man die früher mal wahrgenommen hat. Aber ja, lustig. Ihr könnt mir aber schreiben, ob ihr das Video noch kennt von damals. Ansonsten freue ich mich auch so auf euer Feedback und ähm, falls ihr öfter das wollt, dass ich mir mal alte Videos angucke und darauf reagiere, dann schreibt mir gerne, weil es ist doch lustig. Also schon krass. Ich wünsche euch eine schöne Woche, bleibt gesund, passt auf euch auf und bleibt zuversichtlich. Und bis dann. Tschüss!